warum auch bösartige Erkrankungen heilbar sind. Diese Botschaft wurde dem Künder vom Gottesgeist zur persönlichen Weisung und zum Trost übermittelt. Er stellt sie auch allen interessierten Liebetröpfchenlesern gerne zur Verfügung, weil er in sich spürt, dass diese manch einem kranken Menschen in seiner schweren Situation helfen könnte, neue Hoffnung zu schöpfen und nicht zu resignieren. Mein liebe Wort aus dem himmlischen Zenit empfängst du erneut heute Abend und zu später Stunde. Das Lichtwort aus meinem universellen Herzen kannst du deshalb empfangen, weil deine Seele nachts wieder hochschwingt und nahe bei mir ist. Darum ist es ihr möglich, das hochschwingende göttliche Wort meiner Liebe aufzunehmen und mit Hilfe himmlischer Lichtboten an dein menschliches Bewusstsein weiterzureichen. Sie ist nachts und am Tage wieder aktiv und emsig, weil sie die Kraft durch mein Lichtwort und deine nun intensiveren Herzensgebete erhält. Deine Schwingungserhöhung hast du ihr zu verdanken, die nicht davon ablässt, deinen Menschen mit meinen Kräften zu stützen. Ihm schenkt sie im Moment die ganze Aufmerksamkeit, damit er in seiner Schmerzphase und scheinbaren physischen Ausweglosigkeit nicht verzweifelt. Doch ich, der universelle Liebegeist, bin in dir und schenke dir Kräfte über Kräfte aus meiner himmlischen Quelle. Darum ist es dir möglich, entgegen dem Erfahrungsstand der Ärzte, die momentane Krankheit gut zu überstehen bzw. ganz gesund zu werden. Glaube an deine Gesundung ohne zu zweifeln. In deiner Schwächephase wäre die mehrmalige Zellansprache am Tag jetzt das Allerwichtigste. Stelle sie vordergründig ins Tagesgeschehen und du wirst sehen, dass nach und nach eine kleine Besserung eintritt. Die vom Zellverbund ausgeschlossenen Zellen, die aus der Sicht der Ärzte entartet und bösartig sind und operativ entfernt oder mit aggressiven Behandlungen zerstört werden sollten, werden durch die Zufuhr meiner Liebe Kräfte in der Nacht und deine Zellansprache energetisch wieder aufgebaut und können sich langsam physisch regenerieren. Darum solltest du an deine Gesundung ohne zu zweifeln glauben. Durch die regelmäßige Zellansprache und Energieübertragung, die über deine liebevollen Gedanken zum Wohl deiner Zellen geschieht, die Gedanken enthalten nur deshalb viele Energien, weil das seelisch-menschliche Bewusstsein vorher durch ein Herzensgebet stark angehoben wurde, werden sie einmal wieder so hoch schwingen und gesunden, dass sie für ihre Aufgabe im Zellverbund voll Einsatz bereit sind. Sorge dich bitte nicht um deinen momentanen schlechten Gesundheitszustand, der nur vorübergehend ist. Weil sich deine Zellen längere Zeit in einer viel niedrigeren Schwingung befanden und nur wenige Nachschubkräfte aus den Genen und der Seele erhielten, ihnen fehlte die aufbauende Energie zum Hörschwingen. Ist dieser Zustand im physischen Körper länger anhaltend? Dann sind die geschädigten Zellen nicht mehr in der Lage sich selbst am aufbauenden und bewahrenden Leben eines Zellverbundes zu beteiligen bzw. selbst eine Zellteilung durchzuführen. Deshalb kommt es bei den gesunden Zellen zur Aussonderung der geschädigten bzw. entarteten Zellen, die dadurch vom Zellverbund sowie von den zugehörigen Genbasen abgeschnitten sind. Sie vegetieren mangels Nachschubenergien kümmerlich dahin und werden nur zeitweise durch die Nahrungszufuhr des Menschen, aber auch durch seine energiestarke Seele, welche die Zellen im Schlaf des Menschen energetisch versorgt, am Leben erhalten. Diese hoffen aber noch, dass sie wieder in den Zellverbund zurückkehren können. Doch in ihrem schmerzlichen Zustand wissen sie nicht, wie sie das schaffen sollen weil ihnen dazu wichtige Informationen fehlen, die sie nicht mehr in den Genen abrufen können, da sie dafür zu schwach sind bzw. zu wenig Energien besitzen. Aus diesem Grund sind sie sehr traurig und wissen nicht, was sie tun sollen und senden Schmerzimpulse aus. Manche sind bereit sich selbst zu zerstören, indem sie ihre restliche Lebenskraft aus der materiellen Zellhülle in ihren Kern zurückziehen und sich unter Begleitung der Abwehrzellen aus dem Körper begeben, ohne aggressiv zu sein. Doch manche kraftlose entartete Zellen, die länger unter Energiemangel litten, entschließen sich, bevor sie keine Energien mehr besitzen, im Körper zerstörerisch zu wirken. Diese bösartig gewordenen Zellen sind es, die im Körper bei den gesunden Zellen Schlimmes anrichten. Sie kämpfen ums Überleben und greifen zuerst die gesunden Zellen im eigenen Zellverbund an und dann dringen sie auch in andere Verbände ein, um an deren Energien zu gelangen. Auch wenn der Überlebenskampf der Zellen erbittert ist, glaube daran, wenn du mit mir in herzlicher Verbindung stehst, dass die Auseinandersetzung für die Abwehrzellen erfolgreich enden wird. Dieser Kampf im Körper eines energieschwachen Menschen ist aus meiner himmlischen Sicht sehr schlimm. Verbleibt der Mensch weiter in einer niedrigen Schwingung, dann bedeutet das, dass seine gesunden Zellen keine Kraft mehr haben sich gegen die Verbündeten Aggressiven und Entarteten zu wehren. Irgendwann ist dann der Kampf zu Ende, weil die friedvollen Zellen keine Energien und Möglichkeiten mehr zu Gegenwehr haben. Sie geben schließlich kampflos auf und resignieren, weil die Immunzellen, die eigentlich die Aufgabe hätten, die feindlich gesinnten entarteten Zellen zurückzudrängen und in Schach zu halten, dafür energetisch zu schwach sind und deshalb fluchtartig ihren Zellverbund verlassen. Ich empfehle dir, deine Zellen täglich öfter liebevoll anzusprechen, sie hören dir zu und freuen sich darüber. Deshalb ist es für die inneren Menschen mit entarteten Zellen so wichtig, die eventuell durch eine zu hohe Strahlendosis oder giftige Substanzen, Elektrosmog, atomare Verstrahlung, starke Radarwellen oder durch andere äußere Einflüsse geschädigt wurden, welche Menschen des vergangenen Jahrhunderts geschaffen und dadurch großes Leid verursacht haben, regelmäßig die Zellansprache durchzuführen. Nun sind deine Abwehrzellen in einen Alarmzustand geraten. Sie wissen, dass es Zeit zum Handeln ist bzw. um den Geschädigten und Energieschwachen zur Hilfe zu eilen. Du kannst sie unterstützen, indem du ihnen meine Liebekräfte wieder regelmäßig zur Verfügung stellst und öfter mit mir in deinem Inneren verbunden bist. Das heißt, wenn du einige Male am Tage mit mir intensiv im Herzensgebet bist, dann können meine Liebekräfte über deine hochschwingende Seele vermehrt in sie gelangen, und das bedeutet auch für die Immunzellen, dass sie wieder in der Lage sein werden, ihre Abwehr im ganzen Körper erfolgreich weiterzuführen. Dann können die entarteten böswilligen Zellen keinen weiteren Schaden anrichten und werden zurückgedrängt, bis sie aufgeben und nicht mehr gegen ihre Brüder- und Schwesterzellen zerstörerisch vorgehen. Das ist dann der erlösende Augenblick in einem physischen Körper, der längere Zeit durch zerstörerische, unnachgiebige Kampfzellen geplagt wurde. Diese beugen sich dann der Übermacht der Immunzellen, welche die friedvollen, gesunden, aber auch die gutwilligen entarteten Zellen schützen, damit der Körper am Leben bleibt. Vergesst bitte nicht, dass ich, der himmlische Liebegeist, auch in jeder Zelle zugegen bin. Darum lohnt es sich für geistig orientierte Menschen trotz einer schlimmen Erkrankung darauf zu hoffen, dass sie wieder völlig gesund werden. Das alles ist im Menschen möglich, da ich, der universelle Liebegeist, in der inkarnierten Seele allzeit wohne und auch in den Zellen bin, weil sie außer dem materiellen auch einen feinstofflichen Kern aus dem himmlischen Sein enthalten, indem ich mit meinen Liebekräften und Informationen zugegen bin. Diese sind es, die bei geistig ausgerichteten Menschen in den entarteten Zellen den Heilungsvorgang unterstützen. Ich wirke nachts zusammen mit der Seele, damit in die Zellen vom feinstofflichen Zellkern, der mit dem Materiellen in Verbindung steht, mehr Energien und aufbauende Informationen fließen können, die ihnen dann zur Regeneration zur Verfügung stehen. Habt Geduld mit der Regenerierung eurer entarteten Zellen und bejaht weiter euer physisches Leben. Ab diesem Augenblick, wenn es der Mensch will und sein Leben weiter bejaht, werde ich jede Nacht mit dem himmlischen Wesen und der inneren Seele alles dafür tun, dass die Zellen meine neuen Informationen und Kräfte annehmen, doch dies braucht seine Zeit im irdischen Leben. Meine Heilungsbemühungen bei den entarteten Zellen kann der Mensch fleißig unterstützen, indem er sich nun täglich mehrmals mit mir, dem Liebegeist, herzlich verbindet. Dadurch fließen Kräfte über Kräfte in sein seelisch-menschliches Bewusstsein, die ich dort sammle, um sie nachts an jene Zellen weiterzugeben, die sich in Not befinden bzw. entkräftet und entartet sind. Hierdurch öffnet der Mensch seine Tür zum höheren Bewusstseinsleben und ich kann ihn dann täglich mit vielen Energien beschenken, bis er einmal wieder völlig gesund ist. Ihr könnt eure vorgegebene genetische Lebenszeit wesentlich verlängern, wenn ihr mit mir in herzlicher Verbindung steht und euch um Veredelung bemüht. Das wünsche ich, der universelle Liebegeist jeden Menschen, der bisher durch eine schwere Erkrankung viel physisches und seelisches Leid ertragen musste in dieser Welt der unnachgiebigen Menschen und Seelen aus dem Fall, die so ein unwürdiges Leben im Mäntelchen Mensch für sich geschaffen haben. Ihnen war es damals, als sie mit konstruktiven Schaffungen begannen, völlig gleichgültig, was mit ihnen bei einer Inkarnation im höheren Alter geschieht. Sie betrachteten das irdische Leben als Übergangszeit indem sie sich noch mit manchen Dingen beschäftigen wollten, ahnten aber nicht, dass sich ihre Zerstörungsabsicht der Schöpfung nicht erfüllen wird. Dieses unwürdige Leben in einem unvollkommenen menschlichen Kleid sollte euch innere Menschen aber nicht davon abhalten, mit mir, dem universellen unpersönlichen Liebegeist, täglich öfter herzlich zu kommunizieren, damit ihr im Mäntelchen Mensch nicht früher als genetisch vorgegeben Leid ertragen müsst und dies mit Hilfe meiner Liebekräfte umgeht. Auch wenn ihr geschädigte oder entartete Zellen im Körper habt, denkt weise und weitsichtig. Ihr seid himmlische Wesen im materiellen Kleid, die bereit sind, geradlinig heimzukehren. Wer für seine himmlische Rückkehr alles tut, der wird einmal jubeln. Wer das möchte, der sollte alles dafür tun, um seine innere Seele so weit zu bringen, dass sie durch die täglichen Selbsterkenntnisse noch vorhandener unschöner Fehler und Schwächen mit meiner inneren Hilfe frei von Gesetzesvergehen gegen das sanfte, herzliche, demütige, friedvolle und harmonische himmlische Leben und immer reiner wird. Wem dies noch bis zum Ende seines irdischen menschlichen Lebens gelingt, der ist ein geistig sehr beschenkter Mensch und noch mehr seine innere Seele, die einmal darüber jubeln wird, dass ihr dies im menschlichen Leben gelungen ist. Wer mir, dem unpersönlichen Liebegeist im himmlischen Sein, näher kommen möchte, dem schenke ich alles dafür, damit er nach seinem Erdenleben das, was er sich so sehr von Herzen wünscht, nämlich wieder schmerzfrei, ohne Sorgen und Probleme zu sein, einmal unter harmonischen, friedvollen und demütigen herzlichen Wesen, die auch humorvoll sind, leben kann. Wollt ihr dies auch? Wenn ja, dann nützt eure irdische, nur noch begrenzte Zeit zum geistigen Wachstum und zur Veredelung. Dann werden in euch innere Ruhe und Zufriedenheit sein, die in der kommenden schlimmen Zeit auf Erden, die sich bereits heute abzeichnet, so wichtig ist. In dieser Welt wird es noch finsterer werden, das irdische Leben ist fast am Endzeitpunkt angelangt. Immer mehr niedrig schwingende Menschen stehen zum revolutionären Kampf auf und dies führt zu weiteren explosiven Situationen, nicht nur in fernen Ländern, wo es schon lichterloh brennt, sondern auch in Ländern, mit denen ihr im europäischen Bereich in wirtschaftlichem Handel steht. Die Einheit der Menschen und Völker wird durch die Machenschaften finsterer Seelen unterwandert, die alles daran setzen, dass der Flächenbrand in fernen Ländern immer größer wird und auch unter euch entflammt. Entflammt mein Liebelicht in euch! Doch sorgt euch nicht, was morgen sein wird, denkt positiv für euer Leben im irdischen Kleid. Mein Liebelicht, das euch beim äußeren Flächenbrand vor jenen Menschen schützt, die bis heute noch nichts aus fürchterlichen kriegerischen Auseinandersetzungen gelernt haben, sollte sich in euch entflammen. Ich werde euch in chaotischen Weltzuständen über herzliche Menschen helfen. Das ist mein Angebot an euch, die ihr die himmlische Rückkehr anstrebt. Mein sinnlichster Wunsch an euch ist, dass ihr euch jetzt dazu überwindet, ganz in meiner Liebeschwingung zu leben, ohne Wenn und Aber. Es werden an euch täglich neue weltliche Versuchungen herankommen, doch ihr seid durch meinen Liebegeist stark geworden, um ihnen zu widerstehen. Ich bitte euch aber, dies nicht fanatisch zu tun, sondern nur aus gereifter Überzeugung. Hinweise vom Gottesgeist setzt bitte immer voraus, dass mein Liebelicht jedem kosmischen Wesen helfen möchte, wenn es mich herzlich darum bittet. Das geschieht ebenso bei jenen inkarnierten Wesen, und die momentan schwer erkrankt sind und großes seelisches und physisches Leid erleben. Doch ich, der universelle unpersönliche Liebegeist, werde durch wahre himmlische Künder niemals von einer ärztlichen Heilbehandlung abraten bzw. sie nie drängend beeinflussen, damit sie davon ablassen. Ich weise die inneren Menschen nur darauf hin, dass sie durch meine Liebekräfte in ihnen die große Chance haben wieder völlig gesund zu werden, wenn von Ärzten durch Untersuchungen entartete Zellen in ihrem Körper festgestellt wurden. Ich bitte diese Menschen nicht zu verzweifeln und an sich zu glauben, dass sie wieder gesund werden, denn ich bin in ihrer Seele und in ihren menschlichen Zellen immer anwesend. Deshalb besteht für sie durch die Zellansprache und ihre herzliche Verbindung zu mir die große Möglichkeit, das kleine Bewusstsein der entarteten Zellen solange mit Gedanken bündeln, die meine Liebekräfte aus ihrem vorherigen Herzensgebet enthalten, zu unterstützen, bis ihre Schwingung so stark angehoben ist, dass sie zur Normalität zurückfinden, das heißt, ihre gewohnten Aufgaben im Zellverbund wieder ausführen können. Die bösartigen Zellen werden durch meine und eure Liebe ihre zerstörerischen Handlungen aufgeben. Die inneren Menschen, die täglich auf mich in ihrem Inneren herzlich ausgerichtet sind, haben wahrlich durch die mehrmalige tägliche Zellansprache die gute Möglichkeit, die Ganzheitsheilung zu erlangen. Wenn erkrankte innere Menschen sich bereits einer Operation oder einer anderen Heilbehandlung unterzogen haben, wodurch manche gesunde Zellen dabei geschädigt wurden, dann besteht für sie ebenso die Möglichkeit mit mir im herzlichen Verbund die Zellansprache durchzuführen, damit es ihnen wieder besser geht oder dass sich die zerstörerischen Zellen in Gutartige verändern und sich die Geschädigten regenerieren. Durch eure liebevolle Zellansprache besinnen sich die bösartigen Zellen in ihrem kleinen Bewusstsein und entschließen sich dazu, ihre zerstörerischen Handlungen im Körper ganz einzustellen. Diese Möglichkeit solltet ihr nie außer Acht lassen, denn wenn ihr im Geiste stark genug seid und ein festes Vertrauen zu mir und euch selbst habt, dann kann euch nichts daran hindern, dass ihr eure Gesundheit wiedererlangt. das wünsche ich euch so sehr, ich, der euch so sehr liebt. Ich bin immer für alle kosmischen Wesen da, auch wenn ihr zur Zeit vorübergehend in der himmlischen Ferne lebt und mich nicht hört und seht. Ich lasse im dunklen Revier der Fallwesen nichts unversucht, damit es euch gut geht. So bin ich für alle Ewigkeit von den himmlischen Wesen erschaffen worden und bin seitdem immer für alle Wesen da und helfe ihnen ein angenehmes und glückliches Leben führen zu können. Auch für die inneren Menschen, die ich mit meinen Liebeströmen über ihre herzlich offene Seele gut erreichen kann, werde ich alles mir Machbare und Mögliche tun, damit es ihnen gut geht. Da ich keine Unterschiede unter den Wesen mache, setze ich mich auch immer für Menschen und jenseitige Seelen in den Fallbereichen ein, die in ihrer Lebensweise noch sehr weit vom himmlischen Sein entfernt sind. Ich kann ihnen nur auf Umwegen helfen, weil sie momentan von mir und dem himmlischen Leben noch nichts wissen wollen. Meine barmherzige Liebe ist immer mit ihnen, auch wenn sie mich aus geistiger Unwissenheit und völliger Abdeckung ihres himmlischen Bewusstseins noch ablehnen. Ich, der universelle Liebegeist, warte in grenzenloser Geduld im Hintergrund, bis auch sie sich einmal freiwillig für mich öffnen und durch neue Erkenntnisse so weit kommen, dass sie die himmlische Rückkehr beginnen. Sucht nach sanften natürlichen Heilalternativen. Vielleicht konntet ihr inneren Menschen aus meinen Botschaftsaussagen erkennen, dass ich nichts unversucht lasse, um euch zu helfen, auch wenn ihr euch zurzeit fern vom himmlischen Sein befindet. Ich bitte euch aber, auch euren eigenen geistigen Beitrag zur Heilung zu leisten und nach sanften medizinischen Alternativen zu suchen. Ich empfehle euch Mittel, die aus der Natur stammen und keine oder nur wenige Nebenwirkungen haben. Wichtig wäre es für euch, den Körper langsam zu entgiften, weil euer Körpersystem geschwächt ist. Achtet bitte darauf, wenn das Immunsystem durch Überforderung sehr geschwächt ist, dann wäre es gut, den Darm mit sanften Ausleitungsmitteln zu sanieren. Um eure körpereigenen Abwehrkräfte zu stärken und zu stabilisieren wären Eigenblutspritzungen und hochdosierte Vitamin C-Infusionen sehr wirksam, wie sie von Naturärzten und Heilpraktikern angeboten werden. Darum wendet euch für eine mögliche Therapie an sie, die euch darüber ausführlich informieren und beraten werden, damit eure Heilung unterstützt wird. Bei der Suche nach einem Arzt oder Heilpraktiker eures Vertrauens nehmt bitte mich, den himmlischen Liebegeist, und eure himmlischen Schutzwesen als Wegweiser und Begleiter mit. Ich wünsche euch nichts Sinnlicher als ein seelisch-menschliches Wohlbefinden.